Also Alfred ist aufgewacht, ist auf der Straße und jetzt will er Saatgut einkaufen oder pflanzen, er weiß es noch nicht genau. Ein schönes Geschäft. Sehr, sehr schön. Hallo. Manchmal gibt es neue Gegenstände im Sortiment, also schau hin und wieder vorbei. Zack, Pierre. Da kommt ein Mädchen. Hallo. Ach, es immer mehr Menschen kommen. Das ist ja interessant, der ich endlich ein paar Leute kennen. Oh, uh, ich bin gerade nicht gut drauf, sagt Abigail. Hey, wenn du Materialien oder Blaupausen brauchst, ist mein Laden die erste Anlaufquelle für dich, sagt Robin. Aber ich will doch Saatgut kaufen. Ich hat doch wohl alles gesehen. Pastinagensaat, Bohnensetzlinge, Blumenkohlsaat, Kartoffelsaat. Ich glaube, ich mache Bohnen. Willkommen bei Pierre. Wirft doch einen Blick auf meine tägliche Auswahl an Tapeten und Böden. Nein, ich will... Blumenkohlzeit. Also Setzlinge natürlich. Fang erstmal also mit was Günstigem an, oder Pastinaken? Du hast nicht so viel Geld. Bitte? Du hast nicht so viel Geld, fang lieber mal mit was Günstigem an. Vielleicht mit Pastinaken. Pastinaken, Aber Blumenkohl schmeckt besser. Aber es, der kostet 80 und Pastinaken 20. Egal. Wie viel? Ich werde 10 Blumenkohl. 10! So viel Geld hast du gar nicht. Doch, wie viel habe ich? Nee, nee, nee. Wie viel habe ich denn? 432. Und ein, ein Blumenkohl kostet 80. Alter, also, achbar. Ja. Ich würde nicht gleich alles Geld Fünf. ausgeben. Fünf. Oder? Fünf. Okay. Fünf Blumenkohlsetzlinge werde ich kaufen. Ich würde es nicht machen, dann hast du kein Geld mehr. Oder wenig. Fangen wir mal mit drei an, oder? Ah, das ist zu so wenig. Das ist schon drei Wochen gegessen. Ich will fünf. Ist das mein Haus oder dein Haus? <lacht> ich will fünf Blumenkohlsetzlinge. Die hast du jetzt dort. Ah, warte mal, das ist da oben, gell? Mhm. <lacht> Die links, gell? Ja. Oder was rechts? Links. Jetzt bin ich gespannt, wie das klappt mit dem Setzen. Ich darf nicht vergessen, zu gießen. Ja, auf diesem Stück fange ich an. Jetzt muss ich meinen Blumenkohl. Da rechts. Die untere Taste. Welche? Die untere von denen. Es gibt zwei. Die da? Ja. Und jetzt? X. X. Bis diesmal weiß. Du hast schon gepflanzt einen. Hm? Da hast du schon einen gepflanzt. Achso, das muss ich auf die Seite. Mhm. Nach unten wieder gucken. Du kannst auch hier den, die Taste verwenden zum Navigieren. wie alle vier. Mhm. Fünf. Fünf habe ich. Mhm. Ein bisschen durcheinander, aber das wird schon. Und <lacht> ja. jetzt noch gießen, oder? Ja, jetzt muss ich gießen. So. Und jetzt musst du die auffüllen, weil die ist leer. Das machst du hier beim See. Mhm. Und ja. Boah. Und jetzt kann ich zum See. Mhm. Aber nicht rein, oder? Ich glaube nicht. <lacht> Wie gieße ich jetzt? Wie, wie, wie kann ich das jetzt machen? Die Gieß kann er auswählen. <lacht> Aha. Jetzt ist sie aufgefüllt. Gut. Und jetzt gehe ich wieder nach oben, ja? Mhm. Aha. Habe ich falsch gegossen, gell? Nö, da ist auch eine Pflanze gewesen. Das war ja, richtig. Ich auch noch einige. <lacht> Daneben. Noch zwei fehlen. Also schon ja, ja. Und fertig Haben alle gegossen? Ja ha. Jetzt kann ich nach Hause gehen Das nächste Mal werde ich Fischen gehen Ein paar Leute in der Stadt treffen Vielleicht hat einer Lust mitzugehen Noch Abendessen Heute gibt es Pellkartoffeln und Quark. So. Gut war's. Und jetzt gehe ich ins Bett. Bis zum nächsten Mal. Sage ich euch Ade. Eure Marmeladenoma und Enkel Janik.